Web 2.0, oder besser Social Media, steht für mich für einen riesengroßen Informations-, aber eben auch Kommunikationsfluss, denn schließlich heißt es ja Social Media, das heißt, es geht um das Soziale der Kommunikation mit und über Medien. Social Media stehen für mich also für digitale, soziale Medien, die man zur Kommunikation, Vernetzung und insbesondere zum Austausch nutzen kann, mit Personen, die ich kenne, die ich nicht kenne, aber die ich vielleicht über das Netz kennenlerne. Etwas genereller gesprochen steht für mich das Social Web. Dann aber auch für digitale Teilhabe, das heißt für alle Möglichkeiten, die ich habe, mit Medien mich an gesellschaftlichen Prozessen zu beteiligen.